Ich weiß um deine Werke, und um deine Mühe und deine Ausdauer und dass du Üble nicht ertragen kannst und stellst auf die Probe, die vorgeben, selbst Apostel zu sein und es nicht sind und erfandest sie als falsch. Du hast Ausdauer und erträgst alles um meines Namen willen und ermüdest nicht. Doch habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erinnere dich nun, woher du gefallen bist. Sinne um und tue die ersten Werke. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle bewegen, wenn du nicht umsinnst. Gestern hat Gott mich zu der Bibelstelle geleitet. Und ich wusste dann, dass ich wieder jemandem davon erzählen soll, was Gott in meinem Leben getan hat. Und am selben Abend sind auf dem Rückweg von der Akademie zwei Männer vor mir hergelaufen. Und der eine hat dem anderen davon erzählt, dass sein geringes Selbstwert ihn zurückhält. Dass es in ihm drin ist und er zwar weiß, dass es nicht stimmt, dass er das so wenig wert ist, aber es ihm nichts bringt. Es ist halt in ihm drin und es kommt raus. Und bei mir war es auch früher so, dass ich geglaubt habe, dass ich nichts wert bin. Ich habe deshalb nichts Gutes getan oder wurde davon abgehalten, gute Dinge zu tun. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass ich mit ihm reden soll. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe direkt gesagt, du brauchst Gott. Und er war dann auch direkt offen, so dass ich ihm dann erzählen konnte, dass ich durch Gott die Dinge losgeworden bin, weil Gott mir ein neues Wesen geschenkt hat nachdem ich ihn in mein Leben eingeladen habe. Also ich habe kein geringes Selbstwert mehr. Ich glaube nicht mehr, dass ich hässlich bin. Ich glaube nicht mehr, dass ich ungeliebt bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und für Gott bin ich unendlich wertvoll. Am Morgen hat mir Gott die Bibelstelle gezeigt und schon am Abend hat er sie verwirklicht. Ich war mir danach aber nicht sicher, um mich daraus ein Video machen soll. Gott hat mich heute wieder daran erinnert, indem er mir folgende Bibelstelle geschenkt hat. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde, durch Weissagung unter Handaufliegen der Hand Ältestenschaft. Nachdem ich getauft wurde, wurde mir die Hand aufgelegt und da wurden mir meine Gnadengaben zugesprochen. Und es war eben zum einen, dass ich Kurzgeschichten erzählen kann, also ganz offen und ehrlich, was mir Gott erlebt. Und zum anderen, dass ich Dinge prägnant zusammenfassen kann. Genau das mache ich ja mit den Videos.